Wir sind weiter bei der Frage, wie wir einen Verkaufspreis festlegen. Dazu haben wir ja schon einen Selbstkostenpreis ermittelt, da einen Gewinn aufgeschlagen und den Verkaufspreis festgelegt. Jetzt ist es aber so, dass wir in der Regel ja in den Zahlungsbedingungen auch dem Kunden Skonto anbieten. Skonto bedeutet, der Kunde kann bei vorzeitiger Zahlung hier einen gewissen Prozentsatz von der Rechnung abziehen. Deswegen müssen wir jetzt diesen Skonto in die Angebotskalkulation mit einbeziehen. Deswegen ändern wir jetzt das Schema ein bisschen. Wir haben weiterhin unseren Setzkostenpreis, schlagen da den Gewinn drauf und wir nennen jetzt da die Summe Barverkaufspreis. So, und Skonto hin oder her, dieser Barverkaufspreis ist der Preis, den wir auf jeden Fall erzielen wollen. Denn nur mit dieser Höhe, mit diesem vollen Barverkaufspreis, erreichen wir unseren Gewinn in Höhe von 25%. Prozent. Wir nennen daher unserem Kunden nicht den Barverkaufspreis, sondern geben ihm erstmal einen Zielverkaufspreis vor. Und von diesem Zielverkaufspreis kann er dann den Skonto abziehen. Das bedeutet, rechnerisch schlagen wir auf den Barverkaufspreis den Skonto drauf. Bedeutet, wir legen den Skonto hier fest auf 2,5%. Diese 2,5% zieht der Kunde vom Zielverkaufspreis ab. Dementsprechend ist der Zielverkaufspreis 100% und der Barverkaufspreis entspricht 97,5%. Damit kann ich den Skonto berechnen. Ich nehme den Barverkaufspreis mal 2,5 und jetzt Achtung, geteilt durch 97,5. Dann nehme ich den Barverkaufspreis plus den Skonto und dann habe ich den Zielverkaufspreis. Damit haben wir den Skonto einkalkuliert, der Kunde ist zufrieden, er darf das Konto abziehen, aber im Endeffekt bekommen wir immer noch den Verkaufspreis, den wir von vornherein kalkuliert haben. Ja, neben Skonto bieten wir ja in der Regel auch einen Kundenrabatt an und da ist das jetzt natürlich das Gleiche. Das heißt, wir erweitern das Schema, wir schlagen jetzt hier einen Kundenrabatt auf und dann haben wir den ja, endgültigen Listenverkaufspreis. Die Berechnung geht genauso wie bei uns Konto. Der Kunde sieht den Listenverkaufspreis, zieht davon Kundenrabatt ab. Wir gehen mal davon aus, hier 20%. Dementsprechend ist der Listenverkaufspreis 100% und der Zielverkaufspreis sind jetzt hier 80%. Und damit, damit können wir den Kundenrabatt und den Listenverkaufspreis berechnen. Das ist aber jetzt deine Aufgabe.